Hallo zusammen und damit heiße ich euch wieder einmal recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche zeigen wir euch mit ungewöhnlicher Länge ein Gewerbe mit sehr interessanten Eindrücken, üblen Verfall, mittlerweile leider auch Vandalismus und Zerstörung, aber das seht ihr alles gleich selbst. Die Recherche zum Objekt nahm auch wieder einige Zeit in Anspruch, aber es sollte sich am Ende lohnen, denn es geht weiter zurück als gedacht. Bleibt also dran und den Rest erfahrt ihr von mir wie immer in den kommenden Minuten. Solltet ihr nach dieser Folge noch Lust auf viele weitere verlassene Orte haben, dann besucht doch gerne mal unseren YouTube-Kanal. Dort werdet ihr noch viele, viele weitere Orte zu diesem Thema finden. Es lohnt sich also dort mal vorbeizuschauen und uns auf diesem Weg auch mal direkt zu abonnieren. Aber nun geht es erstmal rein in diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind erwechsel direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch eine ehemalige Textilfabrik. Viele Schlagwörter hatte es auch hier wieder gebraucht, bis ich euch am Ende hierüber etwas Fundiertes sagen konnte. Denn die Textilindustrie im Arbeiter- und Bauernstaat war ein weit verbreiteter Garant für stabile Löhne. Entsprechend gab es fast in jeder Kleinstadt eine typische Tuchfabrik, wie es der Volksmund nannte. Darüber hinaus fanden sich aber auch Textilreinigungen, Textilfabriken, chemische Färbereien, sowie Wäschereien und deren Zulieferer. Das Konstrukt war gerade über die DDR mehrfach unterteilt und sorgte bei Hunderttausenden jetzt nicht unbedingt für Reichtum, aber für eine gewisse Sicherheit, was später dem System noch zum Verhängnis werden sollte. Aber es gab natürlich noch die Zeit vor der DDR und diese ist nochmal deutlich länger als vier Jahrzehnte Ost- und Westdeutschland. 1978 durch Bernhard Dallischow gegründet, entstand im südlichen Sachsen ein Gewerbe, welches sich rasch zu einem guten Arbeitgeber entwickeln sollte. Ob sich die ersten Räumlichkeiten auch schon hier befanden, ist nicht auszuschließen. Meistens gab es allerdings schon vorher kleinere Räumlichkeiten, bis man sich etwas Größeres und Eigenes baute und so wird es vermutlich auch hier gewesen sein. Wann allerdings der Bau dieser Anlage begann und wann alles fertiggestellt wurde, das konnte ich nicht herausfinden. Wann hier auch die Umwandlung von der GmbH in eine Aktiengesellschaft erfolgte, ist ebenso unbekannt wie viele weitere wichtige Marker aus dieser Zeit. Ich vermute allerdings, dass es um die Jahrhundertwende gewesen ist, viele Firmen zog es in diesen Tagen an die Börse, vielleicht ja auch diese Firma hier. Firma muss aufgrund ihrer Größe und dem Angebot an verschiedenen Dienstleistungen gut gelaufen sein. Zu den Angeboten zählten unter anderem die Kleiderfärberei, chemische Reinigung, Spezialwäscherei für Herrenstärkwäsche. Hierbei handelt es sich sehr wahrscheinlich um die Reinigung von Unterwäsche. Außerdem reinigte man hier Kragen und Oberhemden als auch Berufskleidung. Darüber hinaus gab es eine Teppichreinigung und eine Gardinenwäscherei, allesamt für privat und selbstverständlich auch für Firmenkunden. Vermutlich gab es auch einen Abholservice, belegen kann ich das zwar nicht, allerdings beschreiben diverse Seiten im Netz solche als Kleiderdienste, was dem sehr nah kommt und viele Wäschereien dies auch schon in diesen Tagen anboten. Insgesamt lässt sich also festhalten, man war sprichwörtlich mit allen Wassern gewaschen. Wie das Gewerbe den Ersten Weltkrieg überstand, konnte ich leider nicht herausfinden, aber ich las etwas von einem Eigentümerwechsel um 1918, also im letzten Kriegsjahr des Ersten Weltkrieges. Ein gewisser Bernhard Bormann übernahm das Unternehmen, zu Bormanns Person selbst fand ich leider absolut gar nichts im Netz, also genieß diese Information nur mit Vorsicht. Vermutlich hatte man auch und gerade während des Ersten Weltkrieges gut zu tun. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier für Reichswehr und Co. Kleidung im großen Stil reinigte und aufbereitete. Viele Firmen machten sich so makaber es klingen mag, den Krieg zunutze und manche profitierten sogar davon. ging es wohl unvermindert weiter und das sogar unter gleichem Namen. Auch in der Zeit des Nationalsozialismus ging es der Firma wohl gut. Die Stadt war auch in diesen Tagen bekannt für ihre Textilindustrie, vor allem in der Verwendung von Kunstseide und Zellwolle. Es gab Webereien, Spinnereien, Aprituren, also Zurichtereien für verschiedene Textilien und Wirkereien, die zum Beispiel Textilfäden herstellten. Ich schätze mal, dass man in den letzten Kriegsjahren eher Probleme mit dem männlichen Personal hatte. Zwar waren hier schon im Vorfeld zumeist Frauen am Werk, was in den letzten Kriegsjahren aufgrund der Wehrdiensteinberufung intensiviert werden musste. Da man als nicht kriegswichtig und die Stadt selbst ebenso als eher strategisch unbedeutend galt, entging man der Zerstörung auch dank Paul Feldmann, der als Kampfkommandant die Stadt im April 1945 weitgehend kampflos übergab. Nach der Übernahme der Stadt durch die Alliierten erteilte man diesem und anderen Werken ein Produktionsverbot, welches allerdings nur einen Monat später wieder aufgehoben wurde und die Produktion den Umständen entsprechend weiterging. In den nun kommenden Jahren kommt was kommen musste und so ziemlich 98% der Firmen hier im ehemaligen Ostsektor ereilte. Viele Firmen wurden beschlagnahmt, vor allem jene die als kriegswichtig galten oder als solche bezeichnet wurden, obwohl sie es nicht waren. Der Rest folgte etwas später und Stück für Stück in Staatsbesitz, manche sogar erst nach mehreren Jahrzehnten. Wann diese Firma sich der Verstaatlichung beugen musste, fand ich leider in diesem Wirrwarr aus VEB und ständiger Umstrukturierung nicht heraus. Fakt ist aber, dass die Verstaatlichung spätestens in den frühen 60er Jahren kam. Etliche Textilbetriebe aus ganz Sachsen verrichteten ihre Arbeit in dieser Zeit unter dem neuen Synonym VEB Textilreinigungskombinat. Es gab vielerorts Zweigstellen und Betriebsteile, die man nur schwer heute noch zuordnen und finden kann, doch es geht mit etwas Geduld. Hier gezeigte Werk war in der DDR ebenso ein Betriebsteil einer noch viel größeren Zusammenschließung gleich mehrerer textilverarbeitender Unternehmen in der Region. Übrigens war die Textilbranche in der DDR ein riesiges Geschäft und Arbeitgeber. Weit über 300.000 Beschäftigte zählte der Arbeiter- und Bauernstaat zu Hochzeiten in den letzten Jahren vor der Wiedervereinigung. Die Artikel gingen wirklich überall hin, vor allem auch in den Westen, aber selbstverständlich auch in den Sowjetblock. Vor Ort fanden wir etliche Unterlagen und Rechnungen bis hin zu den letzten Jahren des Unternehmens. Zu den Kunden zählten Hotels und Cafés, innerstädtisch und regional. Soweit wie es scheint, wusch man da nicht nur Kleidung, Gardinen, Tischdecken und so weiter, sondern vermietete auch Textilien dorthin. Die letzten Textilmarken waren von Mitte 2006, also gar nicht mehr so alt. Nach der Wende 1990 nahm der Absatz rapide ab und viele Firmen machten dicht. Andere wie diese hier gründeten sich neu mit altbewährten Namen als GmbH, hier sogar mit Erfolg. Während die Branche negativ Schlagzeilen machte und bis 1992 etwa 85% der Arbeitsplätze im Textilbereich hier in der ehemaligen DDR verloren gingen. Auch in Westdeutschland ging der Absatz an Textilien stark zurück, was sich ebenso am Rückgang der Arbeitsplätze bemerkbar machte. Europaweit fielen etwa 30% aller Stellen der Textilbranche weg, ein aus heutiger Sicht fast beispielloser internationaler Industrieniedergang. Die Gründe waren vor allem hier in Ostdeutschland strukturbedingt, mangelnde Flexibilität, unzureichende regionale und branchenspezifische Vielfalt an Unternehmen sowie Produktionsstätten. Auch technisch war man längst abgehängt. Ein Betrieb in Ostdeutschland benötigte mit rund 6.000 Mitarbeitern für eine Produktionsmasse länger als eine Firma im Westen mit nur 800 Beschäftigten. Für dieses Werk ging es glücklicherweise noch eine Weile weiter, bis 2008 pünktlich zur Weltwirtschaftskrise die Insolvenz kam. Ob die Firma wirklich ihre Tätigkeiten in diesen Räumen bis zum Schluss fortsetzte, mag ich zu bezweifeln, vor allem weil man sich bestimmt nach der Wende verkleinerte, um im Wettbewerb zu bleiben. Die etwa 70.000 Quadratmeter große Anlage teilte man sich später mit anderen Gewerken. Vermutlich hat man diese Räume nur kurz nach der Wende noch selbst nutzen können. Was nicht mehr gebraucht wurde, vermietete man an einen Getränkemarkt und vermutlich an ein Schreibwarengeschäft. Beide Geschäfte existieren aber heute ebenso nicht mehr. Vielerorts verkleinerte man sich aufgrund der neu geschaffenen Bedingungen. Dabei baute man nicht gerade selten Stellen ab, sondern verkleinerte zumeist auch das Firmenangebot, um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben. 2009 wurde dem Insolvenzantrag stattgegeben und damit endet die Geschichte hier, während der Verfall weiterhin bis heute voranschreitet. Kommen wir also entsprechend nun zum Zustand. Hier und da gab es eine Menge Unrat, Zerstörung und Vandalismus, aber auch natürlich bedingten Verfall, der hier und da für tolle, inspirierende Perspektiven sorgte. Das Highlight war eine sehr alte mechanische Presse und der Anblick dreier Wäschewagen, die Szene stimmte einfach. Hinweise auf die täglichen Tätigkeiten gab es auch zu Genüge, in einem der großen Räume befanden sich dutzende hochklappbare Bügelbretter an den Wänden. Ich muss auch sagen, die Anlage sah von oben gar nicht so groß aus und dennoch brauchten wir über zwei Stunden, um alles mal gesehen zu haben. Bei meinen Recherchen musste ich leider auch feststellen, dass es im vergangenen Februar erneut zu einem Feuer im Objekt kam. Zuletzt hatte es 2018 hier gebrannt, in diesen Tagen leider nichts Neues, siehe Köthen, Borna und viele weitere. Eine Eintragung im Denkmalschutzregister suchte ich ebenso vergeblich wie Informationen zum Verbleib dieser Anlage. Vor allem in Bezug auf einen Abriss, eine Sanierung oder einfach nur einen Eigentümer. Einzig vor Ort waren hier und da Banner und Schilder mit einer Rufnummer zum Verkauf angebracht. Lassen wir uns also überraschen, was hier noch in der Zukunft geschehen wird. Ich persönlich finde das Gebäude mit dem dazugehörigen Grundstück äußerst interessant, um dort Veranstaltungen oder Ausstellungen stattfinden zu lassen. Zumal man hier ringsherum Parkmöglichkeiten hat. Aber was meint ihr zu diesem Objekt? Was würdet ihr aus dieser Anlage machen, wenn ihr die Wahl hättet? Schreibt es mir doch am besten in die Kommentare. Ich verabschiede mich jetzt wie immer noch mit einigen vielen Bildern, die wir hier mitgenommen haben. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch diese Folge gefallen hat und schaut nun am besten mal auf unseren Kanal für viele weitere verlassene Orte hier im Osten Deutschlands. Abonniert uns, um in Zukunft keine weitere Folge mehr zu verpassen. Bleibt mir gesund und munter. Wir hören uns in den kommenden Tagen. Macht's gut, bis dann und ciao.